Hallo, mein Name ist Danny Schönemann. Ich produziere unzählige Musikvideos und Imagefilme. Haben Sie ein Projekt, das hochwertig umgesetzt werden sollte? Kamerafahrten und ein Look wie in Hollywood? Das garantiere ich Ihnen für Ihr Video, wenn Sie mich kontaktieren. Ich bin gespannt darauf, Ihr Produkt filmisch umzusetzen. Mein Unternehmen Star Promotion für Ihr Video. Rufen Sie mich an, denn in Ihrem Video sind Sie der Star.